Hallo liebe Museumsfreunde, hier sind Lothar und Pascal. Mein Waffelwagen steht hier da alle. Und leider auch mein Mandelbütchen. Dieses Jahr wieder kein Jahrmarkt in Comman. Wie schade. Trotzdem geht es uns gut. Wir vermissen euch und wünschen frohes Frohe Ostern! Frohe Ostern!